super platz gefunden schön hier im wald gelegen ich will morgen hier noch mal ein cash machen oder mehrere hat mir meine cousine empfohlen danke Morgita. jedenfalls Eichhörnchenweg weg nennt sich das sind hier 10 15 wissen wie viel das sind jedenfalls alles leicht zu finden wahrscheinlich eine schöne kleine Runde hier um Röhrsdorf-Gauernitz. Bevor hier jemand sich aufregt, da ich krankgeschrieben bin und trotzdem draußen mich rumtreibe, meine Ärztin erlaubt mir, dass ich mich draußen rumtreibe. Es geht ja auch hauptsächlich darum, dass ich nie schwer heben darf mein Gebiss ruhig halte, nie allzu viel Quatsche und also und mein Auge trocken und, äh, feucht und sauber halte. Meine Augentropfen habe ich mit und auch dieses Glas für die Nacht da, die hatte ich schon mal eingeblendet im Video. Ich dann hier noch gemütliches Bierchen trinken, schön draußen im Wald und Morgen nach dem Frühstück geht dann gemütlich los. Und was mir bei dem Unfall klar geworden ist, das kann so schnell gehen, dass du mit ihnen Mal weg vom Fenster bist. Wie schnell hätte ich mir bei dem Flug über dem Lenker das Genick haben brechen können? Da habe ich mir gesagt, jetzt lässt du dich von nichts mehr abhalten und machst nur noch das, was dir gefällt und nutzt jede Zeit, die da hast. Auf geht's zum Cash. Zum einen ist mein Gimbel kaputt. Da werden die Bilder wieder ziemlich wackelig. Die Grundstücke sind hier unbewohnt. Das ist bloß hier eine Wiese am Hang und auf dem anderen steht Irgend so ein kleines Gartengeräteschuppen. also bin ich hier ziemlich ruhig an der Straße. Und der Weg geht gleich los hier, das ist gleich der Eichhörnchenweg. Vielleicht sind wir auch noch Eichhörnchen heute Abend. Ja, jetzt 200 Meter in den Wald rein, habe ich immer noch einen besseren Platz gefunden. schon in der Hand gehabt. Und ich stehe doch wieder an dem ersten Platz, weil da hinten das war ich zu uneben. Schlecht und im Auto schlafen will. Ich ja, habe mich gestern doch wieder hier vorne hingestellt. Da hinten stand ich den wo ich noch hin wollte. Hier habe ich mir gestern schon gehört. Hier sind wir noch ein gemütliches Käfchen und dann geht's es hier um. So, ja, das geht, ne? Das ich zeige mir jetzt Bild 10 aus, dass er rechts vom Weg über den kurzen büschelfreien Bereich ist erreichbar. Baumscheibe. Drüber gestolpert, darf ich hier wohl. Ich steige mit fast unten Stunden gesucht. Ich kann mir nicht vorstellen, was du mit Baumscheiben meint. Der Bereich ist hier der ganze Bereich, sag ich mal. Den man mir zwischen 15 und 3 Meter immer wieder anzeigt. Ich hatte erst hier unter den Wurzeln gesucht, vom Bach aus. Aber... Da am nächsten würde ich unter einer Baumscheibe eine, eine Scheibe von einem Baumstamm vermuten. Nicht, ob ich hier nirgends rum, hier sind viele Bäume abgesehen. Die zweite Variante könnte man ja den Wurzelbereich vermuten. Da ist ja auch scheibenförmig meistens angelegt. Aber hat mir schon alles abgesucht nicht gefunden. Ich auf, das dauert zu lange. Es soll eigentlich nicht weiter weg als drei Meter vom Weg liegen, aber auch hier vor und hinterm Bach nichts zu finden. Vor allem keinen richtigen Plan, was da unter einer Baumscheibe so steht. Zwei haben geschrieben, man soll nicht drüber stolpern. Aber auch so, ja. keine Ahnung. Ich bin jetzt zwar noch mal, nachdem ich gesagt habe, ich habe jetzt auch doch noch mal 10 Minuten hier hin Auch hier unten noch mal überall die Graben. Aber, kein Plan. Auch weiter oben ist nichts zu sehen, weil hier jemand schrieb, alles eine Frage der Größe, aber wenn man drüber stolpert, müsste es ja eher unten sein. Aber hier ist ja nichts zum Stolpern. Doch hier, das ist ja böse. hier wirklich dicht an dicht. Er hatte geschrieben, auch drei Meter vom Weg. Gleiches Versteck wie Nummer 4. wir wir mal der Autobahn. Leider etwas verwackelt heute die Bilder. Mein Gimbal ist ausgestiegen. Und wenn ich Glück habe, ich habe natürlich keinen Akkupad mitgebracht. Und wenn ich Glück habe, steigt unterwegs das Handy und die Kamera auch noch. Weil ich schon zu lange das Handy an Fünfmal drüber weggelaufen. Ich bin gerade noch mal ein Stück weggelaufen, weg weil da zwei Leute entgegenkamen, kamen, beziehungsweise gleiche Richtung wie ich. Ich bin dann entgegengelaufen, aber hätte ich gar nicht machen brauchen, weil die haben auch die döße. Ich da dann von hinten wo ich zusammen. Nächste ist ein 150 Meter Abstand im Totholz, links vom Weg im Totholz, das tut wohl der Haufen hier sein. Tja, ich finde schon wieder nicht. außer ist so hier unten nicht hier. Könnt ihr euren Dreck nicht verbuddeln wenigstens? ich hier noch im Regen stehe und überlege, was ich mache. Ob ich wieder abbreche oder mal warten. Das regnet jetzt schon mindestens zehn Minuten durch. Ziemlich ungemütlich. Und ich bin ja wie immer eigentlich wieder nie richtig angezogen für das Wetter. Aber... Während ich hier da stand, fiel mir doch was auf. aufgehört mit Regneten. Wir haben noch beziehungsweise was sagt, die Wetter ist. Die Wetter öbstercht man gar nicht, weil wir haben hier kein richtiges Internet. Jetzt habe ich eh noch mal einen Grund, mehr abzubrechen. Ich habe die Cash nicht gespeichert, die waren nur online vorhanden und hier unten im Tal habe ich jetzt gar kein Internet mehr, entweder ich kratze noch mal hier am Berg hoch, aber meine Wetter-App jacht auch nicht, aber ich habe ja den Eindruck, das regnet sich jetzt ein und den ganzen Tag durch den Regen mit den dünnen das macht nicht gerade Spaß. Aha. Haben wir die Flaschbier mitgenommen. Äh, jetzt habe ich ein kleines bisschen Internet wieder gefunden. Lade ich Geschätzte Zeit 6 Minuten. Danach gucken wir mal. Geschätzte Zeit 23 Minuten. Die haben sie doch nie eingeregnet. Es ist doch nie eingeregnet. Juni nee, kommt wieder. Ich bin immer noch am runterladen. Geschätzt seit vier Minuten. Gott sei Dank bin ich nie weitergelaufen. Hinweis ist recht, des Weges. Natürliche Brücke. Brücke würde ich das heute unbedingt nie gerade nutzen wollen. Kann auch der da vorne sein. Aber alles dem Bogenkäfer zum Obwohl gefallen. teilweise ganz viel gewusst daheim. Hab ich habe ja schon eine ganze Weile gesucht und als ich jetzt mal von unten guckte, da ja, ist eine Unregelmäßigkeit. Ich muss mal wieder hochkommen. Und hier muss ich in den Log mit reinschreiben. dass der nächste. Muss ich reinlegen soll? Ich werde das jetzt erstmal auf den Tisch legen hier. Regnen, Stunden, dann so, kommen wir zum nächsten. Links des Weges. Baum, Rückseite. Bitte anstehen, damit die Finger lagern. Der Hinweis zum Nächsten wäre rechts des Nägels beim Zolltanz. Ja, rechts des Weges am Totholz. Das könnte da hinten sein, das könnte auch hier sein. Ich glaube, hier hat er sich was besonders Fieses einfallen lassen. Nee, also nicht. Ich habe jedenfalls bei beiden schon gesucht und mir ist nichts aufgefallen, was eventuell nach ein Versteck aussieht. Ja, der Akku von der Cam ist jetzt gleich unter. Aber ich habe noch die andere kleine mit. Da habe ich noch einen Akku drin. Und notfalls habe ich ja dann meine Spiegelreflex noch dabei. Ja, also lassen wir Nummer 9 einfach mal den Also Also besser gesagt rechts des Weges und gehen weiter. Also ich habe jetzt schon ewig gesucht hier und nichts gefunden an beiden Stellen. Und naja, da die Kameras jetzt wahrscheinlich alle beide oder alle drei bald aussteigen werden, <lacht> man hätte doch wieder was zum Laden mitnehmen sollen, naja gut. Der nächste Hinweis, ich soll beim amputierten Fünfling suchen. Wird ja wohl dieser hier gemeint sein. Da brauche ich auch gar nicht auf die Koordinaten gucken. Ist ja an den Autobahn darum schon zu erkennen. Ja, unser Spielreflex ist ja wie Schießen. Ah, hier knuscht aber. Das war jetzt gerade die 10. Die 11 werde ich wahrscheinlich noch schaffen. Aber das Handy macht auch nicht mehr so lange mit jetzt. Da werde ich dann sowieso aufhören müssen. ich jetzt leider erst mal übergehen. Scheint genau in der Bank versteckt zu sein. Und da sitzen gerade zwei alte Hühner auf der Stange. Und da will ich jetzt nicht suchen, solange die dort sitzen. Vom 25. April schreibt Bärchen 07, dass die hier in Garmin gefunden haben. Also, wer sein GPS-Gerät vermisst, mal bei bärschen.007 melden. So, der nächste. Der ist als Multicache ausgeschrieben. Aber im Lichtding steht nicht, nichts von dem Piling. Also gehe ich davon aus, dass man hier eine Dose oder irgendwo einen Hinweis finden soll. Ja, ich muss mich nie allzu lange hier dran aufhalten. Da liegt was. Guck an hier. Offizieller Cash. Oh, niedlich. So. ich glaube, ich hatte was gelesen von der Pinzette. oder? ich habe ja mal Schweizer Armeefahrzeug einstecken. Vielleicht geht es mit dem auch. Ja. Schweizer Armeefahrzeug Mit in China. Entfernung 46 Meter, Winkel 236. Kleines Holz im Totholz. Steht in der Sonne. Süden, Norden. Und 236 wäre dann hier hinter. Schönen Weg hoch. Nimmt der noch oft, Ja. Huh. Also 236 wäre ja jetzt theoretisch südwestlich. Von hier hinten kommt die Sonne. Dann würde ich sagen, hier hoch. 46 Meter. Ich muss ja jetzt erst nicht groß umdenken. Hier bin ich genau am Suchpunkt. Wo ich jetzt 46 Meter in Richtung Südwesten gehen. Das wird ja dann theoretisch der Weg sein. Und da vorne liegt Totholz. Man hat ja geschrieben, kleines, kleine durch im Totholz oder so. 46. Ich hier 13 Meter, das könnte ungefähr 10-13 Meter sein, also die nächste da ja. oben. Aber hier werde ich mich nie allzu lange aufhalten, wenn ich jetzt nicht gleich was sehe, dann hebe ich mir das fürs das nächste Mal auf. Zumal mein Telefon nur noch auf 24% steht. steigt das dann schneller aus 40 46 könnte dort oben noch sein Ach, könnte auch dort unten sein, das würde auch noch passen vom Winkel ungefähr. Ich habe jetzt nur abgeschätzt: 180 für die Hälfte, 23 3, ist ja fast nach Westen, würde ich bald sagen. 270 ist nämlich genau nach Westen. Also könnte das hier der Haufen sein. Hier ist allerdings auch viel Fußspuren. Hier könnte man vielleicht nochmal drum umlaufen. Wie zu erwarten, macht mein Handy jetzt die nächsten paar Minuten schlapp. Noch geht's, aber das lohnt sich nicht mehr weiter zu laufen. Den hier, das ist zwar das richtige Ziel. Ich habe jetzt in den Nox noch gelesen, da hat einer geschrieben, auch eine große Höhle ist nicht unbedingt leer. Aber hab habe hier nun doch nichts gefunden da ich immer eh mal wieder kommen will, kann ich auch bei schönerem Wetter hier vielleicht noch mal suchen. Äh, geht jetzt zum Auto. da gibt's noch ein etwas verspätetes Mittagessen. ich will langsam um zwei, halb drei sein oder so. okay, na gut. Eichhörnchen haben wir keine gesehen heute hier im Eichhörnchengrund. Und einen Fuchs habe ich heute früh gesehen oder irgendwie was ähnliches. Der rannte 100 Meter vor mir in den Busch. Und jetzt regnet sich das schon wieder ein, wie es aussieht. Jetzt gibt es noch eine käse Lauftube. Ich hatte ja gestern zum Koch-Kochen für Zäunwirte noch was Züttel gehabt und dazu gibt es noch eine Hüpfelzüttel. Sozusagen zwei Zütteln.